die äh, jetzt die Frage wie funktioniert Aave oder ähnliche landing plattformen Also Aave vergibt Krypto-Darlehen. Ist ganz einfach. Ne? Also ich brauche Krypto, ich kann mir bei Aave Krypto ausleihen. Und es werden eine bestimmte, es wird eine bestimmte Menge an Krypto-Assets unterstützt, unter anderem Bitcoin, Ether, alle möglichen Stablecoins, aber auch, ich nenne es mal exotischere Krypto-Assets wie zum Beispiel Curve oder Link. Ähm, welche Kryptoassets unterstützt werden. Das wird quasi von der Community bestimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass Aave ein Anbieter ist. Es ist auch keine Firma in diesem Sinne, zumindest diese Landing-Plattform ist keine Firma, die jetzt da irgendwas entscheidet, sondern das Ganze ist dezentral. Das heißt, die User entscheiden über das Geschehen auf dieser Plattform. Sie entscheiden darüber, welche Assets unterstützt werden, welche Zinsen anfallen und ähnliche Dinge. Und ähm, diese Darlehen... Und das ist schon mal ein wichtiger Unterschied zu den Darlehen jetzt bei äh, einer Bank oder so. Äh, diese Darlehen kann man jederzeit zurückzahlen, also es gibt keine Kündigungsfrist. Man kann quasi sich jetzt sofort an den Rechner setzen und sagen, so ich will da raus. Da muss man also sein Darlehen zurückzahlen. Die Kündigungsfrist beträgt also ganz grob gesagt einen Block, ne? also ein Block. Das ist quasi die Zeit, die das Netzwerk braucht, um äh, Transaktionen zu verarbeiten und die Blockzeit oder die, die Blockzeit. Äh, Dauer sozusagen, die ist von Blockchain zu Blockchain unterschiedlich. Bei Ethereum beträgt die 15 Sekunden und damit ist Ethereum schon eine der langsamsten Blockchains, denn es gibt auch wie zum Beispiel also wie Phantom, wo das Ganze innerhalb von 5 bis 10 Sekunden theoretisch sein sollte und bei Optimism zum Beispiel ist es äh, quasi sofort, also ich schicke eine Transaktion ab und ein paar Sekunden später, zwei Sekunden später oder so ist die durch. Und das heißt, ich habe also quasi eine Kündigungsfrist von zwei Sekunden, wenn ich Aave auf Optimism, weiß ich gar nicht, ob es das da gibt, aber äh, nutze. Und äh, auf Ethereum, worst case wäre 15 Sekunden, beziehungsweise wenn das Netzwerk voll ist, dann dauert es auch schon mal 30 Sekunden. Aber wie gesagt, ist ein Unterschied, ich muss niemand anrufen, Bankberater oder so und sagen, ich will da raus und dann kriege ich erstmal ein Formular und muss komplizierte Sachen machen, bevor ich da rauskomme. Es gibt auch keine Vorfälligkeit, Zinsen, ähnliches. Ne? Also äh, Darlehen kann sofort zurückgezahlt werden. Ähm, aber das Darlehen, das muss nicht zurückgezahlt werden. Nochmal ein wichtiger Unterschied. Ich kann das Darlehen so lange laufen lassen, wie ich möchte. Ich leih mir irgendwas aus. Ich muss es theoretisch nie wieder zurückzahlen. Die Laufzeit des Darlehens ist also zwischen Null Sekunden und unendlich. Selbst wenn ich irgendwann versterbe, ist es so, dass nicht auch meine Erben das nicht zurückzahlen müssen. Die Blockchain weiß gar nichts davon. Die Blockchain kennt ja nur meine Adresse. Es ist völlig wurscht, wann ich das Darlehen zurückzahle. Kann ich machen, wann ich will. Ich kann es auch ganz lassen. Das ist total okay. Und das Darlehen kostet Zinsen. Und diese Zinsen, die werden auf das Darlehen aufgeschlagen. Das heißt also, ich habe auch keine Ratenzahlung, wenn ich ein Darlehen habe. Ich muss nicht äh, alle so und so viele Tage irgendwas zurückzahlen. Es ist völlig egal, das Darlehen, wenn ich es einmal genommen habe, bleibt es so, wie es ist. Außer, dass es automatisch immer höher wird über die Zinsen. Und die Zinsen, die liegen so zurzeit, wenn man jetzt US-Dollar Einlagen macht, bei äh, Entnahmen macht. Also wenn man sich was leiht in US-Dollar, dann liegen die Zinsen so bei äh, 2% oder sowas pro Jahr. Und diese, das heißt also, die Summe meines Darlehens steigt automatisch, auch mit jedem Block, also alle 15 Sekunden steigt die Summe meines Darlehens, aber sehr langsam, denn es läuft zurzeit auf ungefähr 2 bis 4 Prozent oder 5, 6 Prozent kann es auch sein. Pro Jahr hinaus, also pro Sekunde, ist das ein mikroskopisch kleiner Betrag, den man überhaupt nicht merkt. Also man sieht hier schon, es ist was ganz anderes als Darlehen von der Bank oder von einem Kredithai oder ähnlichem. Das ist also im Grunde eine Form von Darlehen, das maximal bequem ist, wo man eigentlich als Darlehensnehmer nur Vorteile hat, wenn man das Ganze nutzt, außer dass man Zinsen zahlen muss, wenn man will. Also wenn man. Man muss Zinsen zahlen, wenn man sein Darlehen zurückzahlt. Man kann das Darlehen nicht zurückzahlen, ohne auch die Zinsen zurückzuzahlen. Wobei auch das stimmt nicht. Man kann das Darlehen auch nur in Teilen zurückzahlen, lässt man die Zinsen halt stehen. Also völlig flexibel. Und ich weiß, diejenigen, die jetzt noch nicht mit Lending-Plattformen gearbeitet haben und das jetzt hören, die Frage ist, das klingt doch echt zu gut, um wahr zu sein. Solche Darlehen hätte ich gerne auch, wenn ich mir ein Haus kaufe. Aber es ist tatsächlich wahr. So, und jetzt ist also die Frage, ähm, wie funktioniert Aave jetzt? Also wie machen die das, dass das funktioniert? Weil das kann ja gar nicht sein. Da wird sich ja jeder irgendein Darlehen nehmen und das nie mehr zurückzahlen. Die Frage ist, wo kommt da überhaupt dann das ganze Geld her, die ganzen krypto her? Die können ja nicht aus dem Nichts kommen. So, wenn jetzt jemand ein Darlehen nimmt... In irgendeinem Krypto-Asset, also sagen wir mal, in, wie ich leihe mir jetzt von Aave Bitcoin aus, da muss ich dafür erstmal eine Sicherheit hinterlegen. Ich kann also nicht einfach nur so Bitcoin entnehmen, sondern ich muss etwas anderes hinterlegen, das als Sicherheit dient für dieses Darlehen. Und diese Sicherheit, die ähm, ist zurzeit in Form von anderen Kryptoassets oder auch von demselben Kryptoasset, was eventuell keinen Sinn ergibt. Ne? Also ich zahle Bitcoin ein, ich entnehme Bitcoin, irgendwie warum sollte ich das? Es gibt aber Fälle, in denen das tatsächlich sogar sinnvoll ist. Ne? Also es gibt irgendwie nichts, was es nicht gibt, so quasi. So und also aktuell werden nur Kryptoassets unterstützt als Sicherheit, die man hinterlegen kann. Es ist aber bei vielen Landing Plattformen aktuell in Arbeit, dass man auch sogenannte Real World Assets hinterlegen kann. Und damit ist dann etwas gemeint wie Gold, Kunst, Immobilien, ähnliche Werte, die man hat. Teilweise Intellectual Property, also Patente und sowas. Es ist alles in Arbeit. Es gibt auch schon erste Darlehen, die quasi besichert sind mit, mit solchen Dingen. Das ist aber noch nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt. Und das Ganze hat große Regulier regulatorische Hürden, die erstmal aus dem Weg geräumt werden müssen. Das ist aber, das mal so vorweg als kleiner Ausblick, ich habe, ich glaube, eine mögliche Ursache für einen nächsten Bullenmarkt könnte sein, dass dieses Thema hier komplett gelöst ist, dass man also Real-World-Assets hinterlegen kann und dafür Krypto-Darlehen nehmen kann. Wäre eine Theorie. Dafür ist die Voraussetzung, dass Regulierung kommt und Regulierung ist in Arbeit. Also man kann, man könnte sich, ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn die Regulierungsthemen vernünftig durch sind und die Regulierung auch ordentlich ist, dass dann diese Dinge irgendwann kommen werden. so. Aber zurzeit nur Kryptoassets. Man kann nur Kryptoassets als Sicherheit hinterlegen. So. Man kann sich jetzt aber aussuchen, in welchem Kryptoasset, in welcher Form man die Sicherheit hinterlegt. Also ein Beispiel wäre, ich nehme ein Darlehen in Ether und ich lege ein, hinterlege eine Sicherheit in Form von Stablecoins. Also ich kann auch Bitcoin hinterlegen, ist egal, ich kann mir das einfach aussuchen. Die Kombination zwischen Darlehen und zwischen Sicherheit, die ich hinterlege, ist quasi dem Darlehensnehmer selber überlassen und ähm, dabei ähm, ist es also auch egal äh, in welcher Zusammensetzung. Das heißt, ich kann auch ähm, als Sicherheit mehrere Assets hinterlegen. Ich kann also Ether und Bitcoin hinterlegen oder Ether, Bitcoin und Curve oder ähnliches und kann mir dann ein Darlehen in USDC, in DAI und ähnlichen nehmen. Also ich kann auch verschiedene Assets irgendwie kombinieren in dem Ganzen. So und die Sicherheit, die muss aber mehr wert sein als das Darlehen und das ist natürlich jetzt etwas, was nicht so gut ist wie, im, äh, wie bei der Bank oder so. Das heißt, bei der Bank kann ich ja hingehen und sagen, ähm, ich hätte jetzt gern äh, 100.000 für äh, eine Garage oder so. Was. Und dann äh, geben die mir die 100.000 und dafür können die mein Gehalt finden. Und ich muss natürlich belegen, dass ich irgendwie äh, auch gerade stehen kann für dieses Darlehen. So, und das ist der Vorteil. Ich muss hier gar nichts belegen. Ich kann hier einfach machen, was ich will. Ich gehe hin, hole mir ein Darlehen. Dafür muss ich aber eine Sicherheit hinter, hinterlegen und die muss höher sein im Dollarwert, wichtig, im Dollarwert höher sein als das, was ich mir entnehme. Und das Verhältnis zwischen dem, was ich entnehme und dem, was ich eingelegt habe, das nennt man Loan-to-Value, das ist also das Verhältnis zwischen Darlehen und Sicherheit. Und die Höhe dieses Verhältnisses bestimmt die Community. Und dieses Loan-to-Value-Verhältnis ist in der Regel so zwischen 60% und 80%. Also das heißt, wenn ich 100.000 einlege in Dollar, dann kann ich mir Assets ausleihen von im Wert von maximal 80.000 Dollar oder 60.000 Dollar, je nachdem, wie hoch das Ganze ist. Und jetzt gehen wir einfach mal in AVE rein und schauen mal, wie das Ganze da aussieht. bin jetzt hier bei AVE.com auf der Polygon Blockchain hier äh, unter Markets findet man die Assets, die unterstützt werden. Und zwar sind das hier so eine Reihe von Euro, Stablecoins, AG Euro, Euros und J Euro S und J-Euro. Dann gibt es den DAI, USDC, also Stablecoins, Tether. Und dann gibt es auch noch andere Assets, die man hier sieht. Und unter anderem hier unten ist der Bitcoin, als Wrapped Bitcoin und der Wrapped Ether. Matic gibt es auch noch. Das sind also die unterstützten Assets. Und wenn man jetzt wissen will, wie das Loan-to-Value-Verhältnis ist, also wie viel man sich ausleihen kann und wie viel Sicherheit man hinterlegen muss, dann geht man hier auf Details, auf Details und dann bekommt man eine Übersicht über die ganzen Parameter. Hier sind noch einige andere Sachen äh, aufgeführt, die aber jetzt hier nicht so wichtig sind. Und es gibt hier den, äh, unten den Maximum LTV, also Maximum Loan-to-Value von 97%. Das würde also bedeuten, dass man quasi eine Sicherheit von 100 Dollar hinterlegen muss, um 97 Dollar zu entleihen in Form von euro stable -Coins. Und äh, das ist aber nur reine Theorie, weil dies hier ist zufällig ein Asset, das man nicht als Sicherheit verwenden kann. Also manche Assets kann man nicht als Sicherheit verwenden. Warum werden die überhaupt aufgeführt? Man hat... Hier quasi die Gelegenheit, einfach nur eine Einlage in zum Beispiel AG Euro zu machen, bekommt dann hier die 0,66%. Das ist also etwas, was ähm, wahrscheinlich sich nicht so richtig lohnt. Klar ist natürlich immer noch mehr als bei der Bank, aber ähm, äh, so richtig spannend ist das Ganze nicht, finde ich. So, das ist also das. Es gibt aber auch Assets, die man durchaus als äh, Sicherheit verwenden kann, logischerweise. Und da gibt es zum Beispiel den DAI. Und der DAI hat ein Maximum Loan-to-Value von 75%. Ich kann mir also 75 Dollar in Form von DAI leihen, wenn ich 100 Dollar an ähm, Sicherheit hinterlege. Und beim USDC ist das Ganze so, dass ich also hier 82,5% Maximum Loan-to-Value habe und ich werde in meiner, in meiner Position den USDC verwenden, weil der USDC mit die höchste, LTV äh, hat, also das heißt äh, 82,5 Prozent ist schon so echt am oberen Ende dessen, was es an LTV gibt. Und weil jetzt für jedes Darlehen, das Aave rausgibt, auch eine Sicherheit hinterlegt wird, steigt im Grunde mit jedem Darlehen, das genommen wird, die Liquidität bei Aave an, anstatt dass sie weniger wird, weil ja die Sicherheit mehr ist als das, was entnommen wird. Also das heißt, jedes Darlehen, das Awe herausgibt, erhöht die Liquidität von Awe und dadurch ist Awe letztendlich, was Ausfallrisiken angeht, eine sehr sichere Angelegenheit, denn es ist ja in der Theorie zumindest immer mehr Sicherheit vorhanden, als an Mittel abgeflossen ist durch die Darlehen. Und es ist tatsächlich die Frage irgendwo auch berechtigt, was bringt mir das Ganze, denn äh, wenn ich 10.000 Dollar hinterlegen muss, um mir ein 7.000 Dollar Darlehen zu nehmen, ja, warum soll ich das überhaupt machen? Ich habe ja schon 10.000, dann kann ich das ja auch davon nehmen. Und ähm, da gibt es aber wirklich bei Aave einige sehr interessante Anwendungsfälle und der wichtigste ist sicherlich, dass man quasi Liquidität bekommt, ohne Assets zu verkaufen, denn man verleiht ja seine Assets. Man legt die, hinterlegt sie ja nur als Sicherheit, man verkauft sie also nicht, sondern man ähm, gibt sie lediglich nur vorübergehend aus der Hand. Man könnte also sagen, man verleiht sie und verkauft sie nicht. Auf der anderen Seite, dass man das, was man dafür bekommt, Nämlich die Assets, die man ausleiht, die sind ja auch nur geliehen. Insofern hat man sie auch nicht entgeltlich erworben. Und wenn man sie nicht entgeltlich erworben hat, dann kann man sie eigentlich auch nicht mit Gewinn verkaufen. Das Ganze, man muss es ehrlicherweise sagen, ist in Deutschland aber noch in Klärung, wie das steuerlich eigentlich zu behandeln ist. Und wer weiß, also vielleicht fällt dem Bundesfinanzministerium oder den Finanzämtern, Finanzbehörden irgendwie ein cleverer Weg ein, wie sie das Ganze doch besteuern können. Also wer weiß, ne? kann ja alles sein. Jedenfalls mit dem Wegfall der Verlängerung der Haltefrist auf zehn Jahre hat man hier also schon mal eine richtig gute Chance, dass irgendwann das Ganze sogar steuerlich ein super attraktives Modell wird. Denn ähm, wenn ich Assets jetzt nicht verkaufe, dann äh, ist es ja wahrscheinlicher, dass ich sie irgendwie durch die Haltefrist durchkriege und danach dann steuerfrei veräußern kann. Wie gesagt, aber ungeklärt. Dann gibt es so ein paar Sachen, die alle mit Kurs, äh, mit Volatilität, also Kursschwankungen zu tun haben, weil man kann aber einfach richtig gut verwenden, um auf bestimmte Kurssituationen, ähm, also Schwankungen von Kursen reagieren zu können. Also zum Beispiel Volatilität in irgendeiner Form abfedern, sogar positiv nutzen. Man kann Short Positions, Long Positions machen, indem man also von steigenden und fallenden Kursen jeweils profitiert. Und man kann sogar ein Hebel-Trading machen, also man kann quasi ähm, eine, eine Art Margin Trading oder sowas Position hier aufbauen. Ähm, in der Da gehe ich aber jetzt in diesem Video gar nicht groß drauf ein, das würde hier den Rahmen sprengen. Ja, eine weitere Möglichkeit ist quasi die sogenannte Zinsarbitrage. Also, das heißt, Yield Farming und Staking Pools haben in der Regel ein höheres APY-Niveau. Ich will es jetzt gar nicht Zinsniveau nennen, also ein Ertragsniveau. Mehr Prozente kriegt man bei Staking und Yield Farming in der Regel als bei Aave oder bei anderen Landing-Plattformen, sodass man also im Grunde auf der einen Seite Zinsen bezahlt, auf der anderen Seite aber Zinsen einnimmt und das Ganze sich dann eben als Plus auswirkt. Vielleicht hat der ein oder andere sich schon gefragt, was passiert eigentlich, wenn die hinterlegte Sicherheit nicht mehr ausreicht und wie kann das passieren, also welche möglichen Situationen gibt es. Klar, das hängt mit den Kursschwankungen der Assets zusammen, also ich leihe mir Bitcoin oder ich hinterlege Bitcoin als Sicherheit, der Kurs ändert sich und irgendwie ist der Wert meines Darlehens oder der Wert meiner Sicherheit, die ich hinterlegt habe, nicht mehr derselbe und dadurch kann es natürlich sein, dass in der Kombination, in der ich hier Einlage gemacht habe, also Sicherheit hinterlegt habe und ähm, ein Darlehen genommen habe, dass die Kombination dann durch die Kursschwankung so ist, dass die Sicherheit nicht mehr so hoch ist, wie sie eigentlich sein sollte. Und äh, die Frage ist dann, was passiert dann eigentlich? Und da kommt das Thema Liquidierung ins Spiel. Das ist das Wort dafür klingt wirklich auch ziemlich unangenehm, aber es ist eigentlich in Wirklichkeit gar nicht unangenehm. Ich erkläre jetzt einfach mal im Grunde, was passiert, wenn das, also wenn dieser Fall eintritt und dafür jetzt mal erst ein Beispiel und zwar, wir haben jetzt 0,16 Bitcoin ausgeliehen und als Sicherheit haben wir 10.000 USDC, also ein Stablecoin, hinterlegt. Der USDC schwankt jetzt nicht im Wert in diesem Beispiel, gehen wir mal davon aus, dass der stabil ist, also 1 zu 1. Aber der Bitcoin, der kann natürlich im Wert schwanken, macht er ja auch permanent. Und äh, nach dem aktuell, in diesem aktuellen Beispiel habe ich mir jetzt also ein Darlehen genommen im Wert von 5000 Dollar, ähm, weil einfach die 0,16 Bitcoin jetzt im aktuellen Fall 5000 US-Dollar wert wären. Also in diesem Beispiel wäre das der Wert von 0,16 Bitcoin. Und ähm, weil ja jetzt für den USDC ein LTV, also ein Loan-to-Value, äh, ein Verhältnis Sicherheit zu Darlehen von 82 Prozent in der Plattform existiert ist es so, dass ich also mir im Grunde weniger ausgeliehen habe, als ich eigentlich darf, weil ich darf mir ja 8200 US-Dollar als Darlehen nehmen. Ich kann mir aussuchen, in welchem Asset, in welcher Form. Ich könnte also auch Ether oder einen anderen Stablecoin entnehmen. Ich habe mir in dem Fall aber Bitcoin ausgesucht und ich habe nicht das volle, die volle Möglichkeit ausgeschöpft, sondern ich habe einfach mir von den 8200 Dollar, die möglich sind, theoretisch nur 5000 ausgeliehen. So. Ich habe also jetzt quasi... 10.000 Dollar als Sicherheit hinterlegt und das Darlehen beträgt 0,16 Bitcoin. Das ergibt jetzt einen Kurs von 31.250 US-Dollar pro Bitcoin, ergibt sich eben aus 5.000 Dollar Wert 0,16 Bitcoin und angenommen der Kurs des Bitcoin steigt jetzt auf 60.000 Dollar, dann hat mein Darlehen auch einen neuen Dollarwert, weil ich habe ja jetzt 0,16 Bitcoin geliehen und der Wert dieser 0,16 Bitcoin bei einem Kurs von 60.000, der beträgt jetzt 9600 US-Dollar auf einmal und mein Darlehen, das Maximale, das ich nehmen darf, das liegt aber nur bei 8200 Dollar. Ich liege also deutlich darüber. Mein Darlehen ist also jetzt zu hoch, ich habe nicht genug Sicherheit und die Frage ist, was passiert dann? In diesem Fall wird das Darlehen erstmal markiert als unterbesichert. Und der Begriff unterbesichert, der ist jetzt von mir. Also der Begriff, der am häufigsten verwendet wird, ist Underwater. Es gibt aber ja noch ein paar andere Begriffe. Also dieses Darlehen wird jetzt erstmal markiert als Underwater. Und ähm, das führt dazu, dass also jeder, jeder, das heißt wirklich, also jeder, der ein Wallet hat und die Assets in seinem Wallet drin hat, kann jetzt für den Darlehensnehmer einspringen und kann muss auch dann, wenn er einspringen will, exakt die Hälfte des Darlehens begleichen. Wenn also wir 0,16 Bitcoin entnommen haben, dann äh, muss derjenige, der jetzt hier einspringen möchte, 0,08 Bitcoin bezahlen und bekommt dafür dann den Gegenwert von der Sicherheit ausgezahlt. Also den Dollar-Gegenwert von den 0,08 Bitcoin bekommt er ausgezahlt von der Sicherheit, die der Darlehensnehmer hinterlegt hat. In dem Beispiel ist es jetzt also so, die Sicherheit ist 10.000 Dollar, das Darlehen beträgt 0,16 Bitcoin. Ich kann also jetzt 0,08 Bitcoin bezahlen und bekomme dafür dann den Gegenwert von 4.800 USDC von der Sicherheit, die der Darlehensnehmer hinterlegt hat, also von den 10.000 Dollar ausgezahlt. Und das ist im Grunde dasselbe, ihr könnt es ja selber nachrechnen, wie wenn ich mir 0,08 Bitcoin zum aktuellen Kurs kaufe. Das ist echt identisch. Aber warum sollte ich das Ganze jetzt machen? Ich bekomme noch einen Bonus, nämlich dafür, dass ich das jetzt erledigt habe und dieses Darlehen bereinigt habe, ähm, bekomme ich einen Bonus und diese Zahl, dieser dieser Prozentsatz des Bonus, der hängt quasi vom Asset ab. Das findet man bei Aave auch. Das steht irgendwo, zeige ich auch gleich. Ähm, je nach Asset bekommt man so zwischen 5 und 10% als Gebühr, als äh, Bonus, dass man also diesen Job gemacht hat. Und ähm, er hält dann also in diesem Fall irgendwas so zwischen 240 US-Dollar und 480 US-Dollar als Prämie oder Liquidation-Fee. Und das ist ja eine Sache, die sich dann auch tatsächlich lohnt. Und jetzt ist eine Sache super wichtig, dass man sich das klar macht. Das Wallet des Darlehennehmers ist hier überhaupt nicht betroffen. Denn der Darlehensnehmer hat ein Darlehen genommen von 0,16 Bitcoin, hat dafür 10.000 Dollar hinterlegt. Aber die 0,1 Bitcoin 1,6 Bitcoin sind immer noch in dem Wallet vom Darlehensnehmer drin, also außer hätte ich jetzt verkauft oder so. Aber es passiert mit dem Wallet nichts. Also wenn ich ein Darlehen bei Aave nehme, mein Darlehen irgendwie underwater ist und liquidiert wird, so heißt dieser Vorgang, dann ist mein Wallet davon nicht betroffen, sondern nur die Sicherheit, die ich hinterlegt habe, verändert sich. Und das ist natürlich eine Sache, die im Grunde sehr viele Vorteile bietet und die allermeisten wissen nicht, dass das so ist. Sie glauben, dass dann irgendwas aus ihrem Wallet rausgenommen wird und das kann man nicht kontrollieren und dann verliert man Geld und all das. Und das ist absolut nicht der Fall. Ave hat keinen Zugriff auf das eigene Wallet, was man sich geliehen hat, bleibt in dem Wallet drin. Was verwendet wird für die Besicherung, ist nur das, was man als Sicherheit hinterlegt hat. Die Sicherheit hat sich dann reduziert, weil es sind ja 4.800 Dollar plus die Gebühr rausgenommen worden von der Sicherheit, dafür hat sich aber auch das Darlehen reduziert und dadurch ist dieses Darlehen nicht mehr underwater und auch das kann man ausrechnen, wenn man ein bisschen die Formeln kennt, dadurch, dass sich also beides quasi um die Hälfte reduziert, ist automatisch mathematisch korrekt das ganze Darlehen nicht mehr underwater und das ganze Spiel fängt von vorne an. Hier bei Aave auf der Infoseite zum USDC findet man auch die Liquidation Fee, die heißt hier Liquidation Penalty und ähm, das ist hier in diesem Fall sogar nur 4%. Ich hatte eben 5-10% gesagt, äh, da wusste ich noch nicht, dass es auch äh, günstiger geht, also 4% bei USDC. Der USDC ist tatsächlich so einer der äh, interessantesten Assets, die man als Sicherheit hinterlegen kann. Das ist natürlich auch nicht von ungefähr, weil der USDC ist ja auch ein, zumindest jetzt nach Meinung des Marktes, sehr äh, zuverlässiger, der er ist US reguliert und äh, er hat eine hohe Liquidität, die auch sichergestellt ist. Ähm, ganz im Gegenteil zum Beispiel zum Tether USDT. Diesen USDT kann man hier im Grunde fast gar nicht als Sicherheit hinterlegen und man sieht, die Liquidation Penalty ist sogar noch höher. Ähm, es gibt hier äh, das LTV ist ein bisschen niedriger, 75 Prozent und die Zinsen, die man hier bekommt und die man zahlt, die sind tatsächlich auch höher bei der USDC. Der als USDT, also der Tether, als unsicherer eingestuft wird.